Hallo und Willkommen, mein Name ist Frank Schulenburg, ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für die Wikipedia. Und heute möchte ich über zwei Dinge reden. Zum einen über was hier hinter mir liegt, Fort Point direkt unterhalb der Golden Gate Brücke und zum anderen, warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich Bilder für Wikipedia und äh, verbringe damit die meisten meiner Wochenenden? Was macht das so wahnsinnig Spaß? <lacht> Mitte des 19. Jahrhunderts hat der US-Senat äh, Gelder bewilligt für den Bau von drei Forts. Eins war Fort Mason in der Nähe der Stadt, eins auf der Insel Alcatraz, und eins hier und das heißt Fort Point und das bewacht den Eingang zur Bucht von San Francisco. Und weil der Eingang zur Bucht hier immer ziemlich neblig ist, muss man natürlich auch ein Leuchtturm her. Und das ist Fort Point Lighthouse. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es hier oben ziemlich windig. Nur dem Architekten der Golden Gate Bridge ist es zu verdanken, dass Fort Point heute noch steht. Denn die Befestigungsanlage sollte zunächst beim Bau der Brücke abgerissen werden. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht man das? Warum verbringt man so viel Zeit, jedes Wochenende damit Bilder für die Wikipedia aufzunehmen und hochzuladen, zu bearbeiten oder die entsprechenden Artikel zu verbessern? Und bei mir ist es so, dass ich ähm, das ungeheure Glück im Leben hatte, hier nach Kalifornien verschlagen zu werden. Und ähm, ich wünsche mir, dass ich ähm, diese ganzen Erlebnisse, die ich hier habe, die ganzen visuellen Eindrücke, dass ich das alles mit den Menschen an anderen Plätzen der Erde teilen kann. Nicht jeder, der in Europa lebt äh, oder in Deutschland, hat die Gelegenheit, hier an die Westküste der USA zu kommen. Und ich bin nun mal gerade hier und äh, mir macht das riesigen Spaß, jetzt auch schon seit über 14 Jahren Artikel in der Wikipedia zu äh, bearbeiten. Und seit 2012 bin ich ein bisschen in die Fotografie eingestiegen und so teile ich meine ganzen Eindrücke, die ich hier sammle, mit Menschen in der ganzen Welt. Das macht riesigen Spaß. Und für mich persönlich gibt es noch zwei andere Gründe, warum mir das Fotografieren für die Wikipedia so viel Spaß macht. Zum einen, weil man eine ganze Menge dabei lernt und ziemlich viel Feedback bekommt von der Community. Da sind immer Leute dabei, die bestimmte Dinge schon mal gemacht haben, die bestimmte Fotografietechniken beherrschen. Oder die einem einfach nur Feedback geben zu den eigenen Fotos und das hilft eine ganze Menge, man lernt dabei ziemlich viel. Und dann auf der anderen Seite ist man natürlich auch viel draußen in der Natur unterwegs, gerade wenn man Tieraufnahmen macht. Oder hier, wenn man sich so ein Gebäude wie Fort Point anschaut, dann erlebt man auch immer was am Wochenende und ich finde das persönlich sehr bereichernd.